jetzt hören und könnt ihr mich vor allen Dingen auch sehen. Jetzt läuft es, Freunde. Ja. Das ist ja der Hammer. Da war mein Kanal noch gar nicht eingeschaltet. In dem Sinne nochmal, hallo, guten Abend. Wir hatten schon mal eben im Vorfeld ein paar Bilder ablaufen lassen. Machen das nachher nochmal für diese Woche, liebe Freunde. Ganz klar, keine Geschäftspräsentation, bis wir die neuen Folien, die rechtlich abgesichert sind, von der Firma haben. Es tut sich vieles bei Platincoin. Heiko, <lacht> genau. Wir haben beide schon mal die offiziellen Shirts der PLC Group AG an. Von daher äh, ja, muss ich da erstmal mit fertig werden, dass wir Tatsache die Veranstaltung nicht gestartet hatten. Das ist ja der Hammer. Ähm, ja, liebe Leute, seid ihr gut drauf? Wer von euch war denn überhaupt in Berlin? Weil das war einfach für mich der absolute Hammer. Ein Unternehmen, die sowas noch nicht gemacht haben, die frisch auf dem Markt sind und dann wirklich in der kurzen Zeit so ein Event hier auf die Beine gestellt haben. Ihr wisst ja, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und hier war wirklich Professionalität zu spüren, von A bis Z. Es gab auch hier mal eine kleine Panne, mal für ein paar Sekunden, aber es ist überhaupt kein Problem. Das ist selbst in Fernsehsendungen, die das professionell planen und hier für das erste Mal, das war einfach mega genial, kann ich euch nur sagen und wir sind noch motiviert. In dem Sinn, lasse ich einfach nochmal ganz kurz ähm, Mal eine Frage, obwohl das eben nicht eingeschaltet war, habt ihr den Vorspann sehen können? lief ein Video, konntet ihr das Video sehen? Gebt mal bitte Nein. Okay, dann lasse ich noch mal ganz kurz für alle das Video laufen und lehnt euch zurück und schaut euch einfach mal so ein paar Highlights aus der äh, kompletten Veranstaltung an. Ja, hallo Freunde, jetzt, ja, geht, hallo in Freunde, jetzt geht in die Convention Hall. Hall die Vorbereitungen Vorbereitung für den, für den Einlass, Einlass laufen. Kommt mal mit, ich zeige euch mal ein paar Sachen. Ja, hallo Freunde, jetzt geht es in die Convention Hall. Die Vorbereitungen für den Einlass laufen. Kommt mal mit, ich zeige euch mal ein paar Sachen. Eine Veranstaltung, die einen etwas größeren Ausmaß hat und das werdet ihr gleich sehen. unser CEO, der Alex. Good morning. Ja, wir sind voll in den Vorbereitungen und nachher mehr! Live aus Berlin vom Grand Opening, wir haben mit dem Einlass begonnen, die Schlange nimmt kein Ende, mit so viel Gäste hat niemand gerechnet. Platincoin scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Hier ein kurzer Eindruck von mir, live aus der Convention Hall. Und hier mal noch so ein kleiner Eindruck von den Menschen, die anstehen und alle noch rein wollen, es wird knapp um 10 Uhr hier alle Leute drin zu haben, aber egal, sind mehrere tausend Menschen da. Und hier unsere Partner aus Vietnam. Ähm, Hallo, hier Kolumbien. Xin chào. Xin chào. Xin chào. <lacht> ja, also wir sind weltweit vertreten. Und ja, nachher gibt es Infos live direkt von der Veranstaltung. Hier noch kurzen Gruß nach Kolumbien. Hallo, hola Colombia, aquí estamos. Amigos del Grupo de Colombia. Mucha gente, mucha gente. Bye bye Leute, bis später. Hasta luego. Wunderbar, sieht man das? Live, das ist unser Messenger. Ja, Krypto-Messenger, das wird die Branche einfach revolutionieren. Ja? Ich habe immer gehört, Mut bedeutet, keine Angst zu haben, aber ich glaube, mutig sind die, die Risiken eingehen. Der Preis eine Reise nach Venedig, wer will den Preis, könnte es ja so machen. Gewonnen hat, oh, das ist einfach. Die 20. Oh, oh. Die 20. Oh. <lacht> die, 20. Oh, vorher, die 20. Und da kommt sie vor an die 20. Und die 20. Vorsicht. Zeigen Sie die Karte. Und oh, die 20. Wir können also auch den hier. wir das umdrehen? von hier. Ich will es auch alle sehen. Auch in die hinteren Reihen. Ja. Kann man das so sehen? Aber ich muss nicht, die Kamera da. Guck mal hier. Glückwunsch. Sie sind die? Aus? Mönchengladbach. Aus? Mönchengladbach. Alleine hier? Nö. Alleine, ganz alleine hier? Was sagen Sie zum Veranstaltung? Wunderbar. Ein Treffer, oder? Jetzt geht es nach Venedig. Wen nehmen Sie mit? Mein Mann. Ist der da? Nein. Dann überlegen Sie sich nochmal. <lacht> 80 purer Wille. Und wenn du das 100 willst, dann gehst du jetzt jeden Tag, bevor du ins Bett gehst, bevor du auf Arbeit gehst, wenn du aufstehst, daraus und sagst, ich will, ich kann, ich mache und ich werde. Nicht ich sollte mal morgen was anderes machen, sondern hab wirklich diese Kraft, diese Energie und sagt dir das jeden Tag, zehnmal, immer wenn du auf Toilette gehst, bist für dich alleine, duscht oder bist in der Wanne beim Zähneputzen, sagt dir das einfach. Ich will, ich muss, ich kann, ich werde. Es ist dein Leben, du hast nur eins. Und Platincoin, liebe Freunde, startet nur einmal. Und der Start ist aktuell jetzt. Also, lasst uns gemeinsam die PLC Group AG unterstützen, wo es nur geht. In dem Sinn, uns allen nachher eine fette, fette Party. Großartig Applaus für Dirk Zwicke. Vielen Dank. No. It's my Ja, aber vor ja. allem, Digg ist Dankeschön an euch, die Platte Kölnmacher, ja die seid die Besten! meine Freunde von Platin, Heute ist Sonntag, ich bin zurück, hochmotiviert und ich kann nur eins sagen. Platin, Koen! Wir haben ein Armenier, Rumänien ein und zwei Griechen. Wir werden euch alle aufmischen. Leute, Leute, ich habe so gelacht, wo ich das Video gesehen habe, weil es einfach mega geil ist. So eine Partner, die so motiviert sind, ja, was soll ich sagen? Ähm, wir zeigen es mal. wir haben PLC Group AG, jeder Teilnehmer so ein schickes Shirt bekommen, richtig gute Qualität und ja, das kann man schon mal vor der Kamera anziehen hier. Warum nicht, darauf haben wir ja schließlich gewartet. Okay, ähm, Ihr wisst alle selber, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und von daher ein ganz, ganz dickes, großes Lob an Platincoin, an das Management und an die Veranstaltungsfirma, ähm, die sich um dieses Event mit gekümmert haben. Also war eine sehr, sehr gute Atmosphäre, sehr herzlich alles. Und von daher ist es ganz klar, ähm, dass so viele Menschen so motiviert nach Hause gegangen sind und äh, ja, sich zum Teil in den Arm gelegen haben vor Freude. Äh, ja, wenn man sich das mal ausmalt, dass wir eine Planung gesehen haben, die in die nächsten Jahre reingeht. Ja, Wie viele Unternehmen im Kryptobereich können hier schon von, von Jahren sprechen? Man weiß ja nie, was kommt. Und da hier eine andere Strategie gefahren wird, haben wir Wirklich eine sehr gute Ausrichtung und erstmal den Fokus nach vorn für die nächsten Jahre, vor allen Dingen erstmal in 2018 rein. Was bedeutet das für uns? 2018, das ist das Stichwort und wenn es um Strategien geht, geht es vor allen Dingen um ein Thema, nämlich genau um den Börsenstart. Das war das wichtigste Thema vor allen Dingen ist das ein Thema, was viele Partner aus dem Ausland gerne wissen möchten. Und die Timeline für den Börsenstart, der wichtigste Dreh- und Angelpunkt, ist in diesem Bereich der 30. März 2018. Warum gehe ich da jetzt gleich drauf ein? Es geht ganz einfach darum, ich lese ja ab und zu mal im Chat mit, Mache ich jetzt nicht mehr, das überlasse ich Heiko, damit ich mich hier nicht ablenken lasse. Danke äh, Gerhard, dass du dich da anschließt, war wirklich wundervoll. Zum Börsengang nur so viel rings, also viele sagen ja, ja, wann kommt der Börsengang, was habt ihr von der Timeline, wann ist das, wann ist das? Alles ist abhängig von der Strategie des Staats an der Börse. Darum werde ich auch hier ein paar Dinge ganz klar sagen. Ich hatte heute schon äh, oder gestern Abend in den Chats mal wieder von so ein paar Leuten, die hier nicht wirklich gut engagiert sind, aber immer die schärfsten Fragen haben, äh, möchte ich heute ein paar Sachen hier beantworten. Zum einen geht es mal ganz klar zuerst um den Rückkaufswert. Da wir alle das große Ziel haben, an der Börse nicht auf den Börsenfriedhof zu landen, sondern wir möchten hier mit dem Unternehmen zusammen, mit den richtigen Strategien eine Kursentwicklung sehen. Darum haben sich hier viele Partner, Menschen, die sich im Kryptobereich nicht auskennen in dieses Thema reinbegeben und haben irgendwie ein gutes Bauchgefühl und diese Verantwortung die die PLC Group AG jetzt hat, gilt es natürlich zu stärken. Darum wurden bestimmte Strategien entwickelt. Dadurch verfällt die Timeline und die erste Strategie, die wir mal hatten. Das ist aber ganz normal, Freunde. Denn wenn du anfängst, so einen Weg zu gehen, dann hast du nur eine Chance, dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, aber wenn es nötig ist, den Weg dorthin anzupassen. Und das machen wir gerade. Also, Punkt 1, das beliebte Thema Rückkaufswert, werden wir erst wieder drüber reden, wenn der Börsenstart am 30. März, also bis zum 30. März passiert ist. Vorher werden wir über das Thema Rückkaufswert, weil es ansonsten den Börsenstart stark beeinflussen würde, Schade, dass da viele Leute gar nicht drüber nachdenken und dann immer wieder versuchen, uns zu bedrängen und zu machen und zu tun. Also, strategische Ausrichtung. Wir werden den, über diesen Rückkaufswert der PLC Group AG erst wieder nach dem Börsenstart reden. Das ist Punkt 1. Strategische Hintergründe. Das ist einfach der Grund dafür. Ja? Denn nochmal. Unser gemeinsames Ziel, nicht nur das der PLC Group AG, vor allen Dingen auch von uns Partnern. Wir wollen, dass sich jeder einzelne Euro in einem ganz anderen Bereich im Laufe der nächsten Jahre wiederfinden. Das bedeutet, wir sind strategische Investoren und haben einfach ein großes Vertrauen in die Firma. Jetzt heißt es, dieses Vertrauen auch zu zeigen. Wir müssen diesen Weg, den die Firma jetzt geht, unterstützen und das aus vollem Herzen und mit voller Kraft. Eins ist Fakt, es geht nur gemeinsam und dafür müssen wir wissen, worüber wir reden. Darum fangen wir ab heute an, über bestimmte Punkte zu reden. und Der wichtigste Punkt ist der gelungene Börsenstart für 2018 am 30. März. Weiter geht's. Wir haben, ähm, also der Rückkaufswert ist abgehakt. Ich denke, das versteht jeder. Denn wenn es, guck mal, es gibt 3000 Coins da draußen. Über 3000. Warum sind davon nur 10? Ja, zählt mal 10 vernünftige Coins auf, da fällt es euch schon schwer. Warum liegen 2.990 auf dem Kryptofriedhof? Das hat Gründe und wir wollen nicht dazugehören. Wir möchten unter die Top Ten und das für die nächsten Jahre. Wir sind ein Start-up-Unternehmen, wir wachsen organisch, das ist sehr gesund und wir werden Step by Step, auch. Ja, es gibt immer ein Hoch und Runter, ohne Misserfolg, kein Erfolg. Das ist einfach eine Unternehmensstrategie, eine unter also ein Gesetz für Unternehmer. Du brauchst Probleme, um wachsen zu können. Wer das nicht kennt, wer, wer sich da nicht auskennt, dann bitte erstmal im Vorfeld informieren, es ist nötig, Probleme zu haben, damit ein Unternehmen wachsen kann. Ohne Probleme kein Wachstum. Und wir stellen uns dem Problem, lernen daraus und wachsen und ändern die Richtung, die wir im April mal eingeschlagen haben. Und das in einer rasanten Geschwindigkeit. Warum? weil wir schlauer werden, weil sich durch die Eröffnung anderer Kontinente natürlich auch wieder andere Strategien ergeben, die wir entwickeln müssen, um rechtssicher auf jedem Kontinent weiterzugehen, damit es weiter vorangeht für alle. Das haben wenige Firmen, man kann auch sagen, keine geschafft in diesem Bereich und wir sind die Ersten, die hier einen sauberen, geraden Weg gehen. Und dazu gehört auch auf diesem Weg zum Ziel, die Richtung ab und zu mal nach links und rechts zu verändern. Genau, Heiko, das wichtigste Datum, das was ihr euch heute merken könnt, ist wirklich der 30.3. Und davon machen wir alles abhängig. Wir haben sehr viele Prioritäten, die wir zuerst abarbeiten, um die Strategie weiter zu verfolgen, damit wir einen erfolgreichen Börsenstart haben. Und darum werden wir auch manche Dinge hinten anstellen. Der Rückkaufswert gehört dazu. Das ist aber ein sehr kluger Schritt und ihr werdet mir da alle zustimmen. Der nächste Punkt ist zum Beispiel... Na, meine Folien, die rutschen hier hin und her. Ohne Moment, So der beliebte Krypto Messenger Freunde den Krypto Messenger weiß gar nicht ob ich sagen darf aber <lacht> ich habe den natürlich zum Ausprobieren da und heute hat Alexander Reinhardt keine Zeit ja die haben Termine bis über beide Ohren also da gibt es keine Pause und beim nächsten Mal vielleicht schon am äh, Freitag ja, am Freitag gibt es ein Webinar mit Alexander Reinhardt, kann ich euch nur empfehlen, seid dabei. Da werden viele Dinge nochmal angesprochen, da spricht er das persönlich nochmal an und da können wir auch den Crypto Messenger live vorführen. Ähm, die Besonderheit für jede Aktivität, die ihr durchführt, bekommt ihr eine Vergütung. Das hatten wir ja schon mal angesprochen und äh, da das soziale Netzwerk hiermit integriert ist, haben wir absolut die Vergütung für jede Aktivität, die ihr durchführt, das ist einfach Hammer, Freunde, das gibt, es, das gibt es nirgends, stellt euch mal vor, ihr würdet bei Facebook für jede Aktivität, die ihr dort macht, ihr liked am Tag 50 mal irgendwo was und bekommt dafür immer 0,01 Coins zum Beispiel, ja, da habt ihr am Monatsende auch ein paar Coins zusammen, das ist der Hammer, wir wollen, dass die Leute animiert sind, damit zu arbeiten, aber es geht ja weiter. Du kannst natürlich damit deine Audio- und Videoanrufe machen. Das ist eine brillante Qualität. Das kann ich euch versichern, weil ich es, wenn ich mit dem Management kommuniziere, schon nutze. Dann können wir unsere PLCs, und jetzt hört genau hin, wir können unsere PLCs aus diesem Messenger direkt mit einem Klick versenden. Das bedeutet, wir haben unsere Wallet ja, vor allen Dingen für das iPhone hier integriert, liebe Freunde. Unser Crypto-Messenger, deswegen auch der Name, da haben sich viele bestimmt schon gefragt, wieso heißt das den Crypto-Manager? Wir können aus diesem Messenger heraus wirklich PLC versenden. Und auch da gibt es wieder Funktionen, die euch beeindrucken werden, kann ich aber noch nicht drauf eingehen, lasst euch da überraschen. Wir haben auf jeden Fall demnächst die Lite-Version, die ist schon mal voll funktionstüchtig. Da könnt ihr kostenfrei äh, mit euren Partnern skypen. Wir können Gruppenanrufe machen, Gruppenbildübertragung äh, und, und, und. Also mega genial und hier sehen wir mal, wie das live aussehen kann. Bitte alle her wir sind jetzt gerade endlich haben wir ein gutes internet und das ding ist funktioniert wunderbar Sieht ihr das? live das ist unser messenger Der crypto messenger das wird die branche einfach revolutionieren ja? Ja, ein Mikro war noch aus und ähm, einfach die Vision ist hier mega groß von unserem SEO und ihr werdet sehen, diese, diese Genialität ja, und die Komplexität dieses Crypto-Messengers ist einfach genial. Von daher, lasst euch überraschen, wir haben ähm, ja zuerst eine light version mit der wir schon mal komplett kommunizieren können, können Daten verschicken, können... Äh, Bildtelefonie, Audio-Files versenden, etc. etc. Was so ein Teil eben alles kann, aber wir werden dann auch nach und nach die Updates kriegen für unsere PLCs. Okay, was gibt es noch? Wir haben äh, zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Wir haben demnächst unser neues Backoffice in 14 Sprachen in 14 Sprachen, liebe Freunde. Da sind die wichtigsten Länder dabei, äh, vor allen Dingen da, wo Network passiert. Und eins müsst ihr wissen, wir haben einen neuen Partner bei der PLC Group AG, das ist der Axel Steen. Axel Steen und der kümmert sich um verschiedene Aktivitäten, wenn es um Großveranstaltungen, zum Beispiel im Raum Asien geht. Das ist seine Aufgabe am Anfang. Das ist ein bekannter Networker, der sich um unsere Veranstaltungen, um Events, um Markteröffnungen im asiatischen Raum bemühen wird. Und da sind die Philippinen, Thailand, Vietnam, China, Indien, Dubai etc. etc. Lasst euch überraschen. Also auch das Team bei der PLC Group AG wird natürlich weiter ausgebaut um das Wachstum zu garantieren. Step by Step mit der richtigen Qualität von Menschen, die wir dafür brauchen. Und ja, ich bin wirklich noch mehr äh, einfach voller Energie, um das alles auch miterleben zu dürfen, voll durchzuziehen. Und deswegen will ich mir auch keine Pause und mache einfach weiter. Und ja, wir haben natürlich auch den nötigen Erfolg. Ihr seht ja hier das Bild von, von Heiko und von mir. Ähm, ich kann euch das mal zeigen. Wir haben natürlich äh, dort auch ab dem Diamond bekommst du dann so einen Pokal. Hier steht Meiner zum Beispiel. Sind richtige, dicke, schwere, große Teile. Also ich bin stolz, so einen zu haben. Und auch ihr werdet demnächst so ein Teil in der Hand haben, weil wenn ihr was macht, ihr könnt es einfach nicht verhindern, so, <lacht> ja, so ein Teil auch dann später in der Hand zu halten. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit bei unserem System. Ihr werdet sehen, das wird alles genial. Ähm, dabei bleibt es natürlich nicht, denn wir haben auch endlich richtig geniale Pins dazu. Ja, so sieht so ein Teil aus. Das sind die Pins, die es dazu gibt. Die sind schön groß. Das ist in dem Fall der Pin vom Green Diamond. Mega gut. Gefällt mir wirklich. Und ja, hatte ich natürlich mit Stolz an meinem Anzug dran. Hier würde es auch ganz gut passen. Aber das Riesenzeichen überlagert natürlich alles. Und dementsprechend gibt es auch richtig schicke Urkunden und ja, die haben halt an alles gedacht und war zwar qualitativ auch hochwertige Veranstaltung. Von den Inhalten her ging das natürlich sehr schnell, was Alex Reinhardt präsentiert hat, aber es hat auch Gründe, denn aktuell ist es ja so, dass wir natürlich von allen Seiten beobachtet werden und da muss man schon, um im Rechtsrahmen zu bleiben, auf bestimmte Informationen, die man gerne der Community schon geben würde, muss man aber verzichten. Ja? Leider ist es so, dass äh, gerade in diesem Bereich natürlich geschaut wird, was macht die Firma, was macht die Firma, der eine will dem anderen was abgucken und wir lassen uns nicht mehr in die Karten gucken, darum haben wir jetzt eine wirkliche gerade Linie, keine klare Kommunikation, nicht bevor etwas fertig ist. Wenn es fertig ist, kommt es in so ein Webinar rein, dann wird wirklich darüber gesprochen, auch im einzelnen Detail, aber bis dahin halten wir dicht und ziehen einfach erstmal alle nötigen Schritte durch, damit wir eben auch so einen Krypto-Messenger auf den Markt bringen können. Und jetzt ist es soweit. Und es sind viele andere Dinge im Hintergrund. Der nächste wichtige Punkt ist, dass wir natürlich, bevor wir an die Börse gehen, brauchen wir die Verifizierung. Und die Verifizierung, da denken viele, na, wenn die Verifizierung kommt, dann kommt ja auch das neue Wallet. Da sage ich gleich noch was zu. Die Verifizierung kommt und mit der Verifizierung kommt auch die automatische Auszahlung. Ja, Also Step by Step kommen jetzt verschiedene Punkte bis zum 30.03. Alles, was wir jetzt hier erzählen, wird Step by Step bis zum 30.03. erledigt sein. Und das hat, wie gesagt, strategische Gründe, dass wir jetzt wirklich gucken müssen, welches Tool schalten wir zuerst auf. Und da überlasst einfach die Vorgehensweise den Profis. Wir alle haben von diesem Thema Börsenstart, was dazugehört, was im Hintergrund abläuft, keine Ahnung. Und hier sind wirklich professionelle Teams am Werk, die den richtigen Weg für uns gewählt haben und mit denen wir jetzt begleitend diesen Weg des erfolgreichen Börsenstarts gehen. Darum bitte Geduld, bis zum 30.03. werden wir alle wichtigen Punkte abgearbeitet haben. Und jetzt möchte ich ganz kurz auf das Thema Wallet. Die Menschen fragen, ihr fragt, ja Verifizierung, wann kommt das? Erstmal ist es aktuell nicht nötig, ja, denn wir können kaufen und wir müssen nur unsere Daten eintragen und die Telefonnummer eintragen, das Ganze sichern und dann funktioniert der Vorgang. Die Verifizierung kommt mit dem neuen Dashboard und jetzt zum Thema Dashboard Wallet und die neuen äh, Upgrades zu den neuen Wallets. Also, es wird so sein, dass wir ganz klar die Wallets, die zurzeit vorhanden sind, wieder mit eurer Hilfe leer machen werden. Das heißt, ihr sendet in eure Wallet auf dem Dashboard eure Coins zurück. Dadurch läuft sowieso schon im Hintergrund das Firmenmeeting. Und wir werden demnächst das Firmenmeeting direkt in unsere Dashboard Wallet gebucht kriegen. Dadurch braucht jeder, der am Meeting teilnimmt, erstmal keine eigene Box. Und wenn die Box fertig ist, kriegen die Partner, die sowieso äh, durch die Promotion, durch Paketkäufe prädestiniert sind, sofort ihre Boxen zugesendet. Das bedeutet ja auch für die PLC Group AG, dass die Zentralität, die wir aktuell haben, dann in eine Dezentralität umgewandelt wird aufgrund der vielen Knotenpunkte, die durch die Securebox entstehen. Bis zum 30. März werden wir also erstmal den Vorgang optimieren, werden aus den bisherigen persönlichen Wallets die Coins wieder transferieren in die Dashboard-Wallet, damit ihr am Firmenmeeting teilnehmen könnt. Und dann kommen strategische Punkte, die wir nach und nach mitgeteilt kriegen, wie es dann weitergeht, weil durch den Börsenstart werden sich natürlich einige Dinge verändern und es wird auch so sein, dass die Coins, die sich dann im Dashboard befinden, nach und nach erst freigegeben werden. Das hängt mit der Kursentwicklung zusammen. Alles, was ihr nach dem Börsenstart kauft, oder durch das Meeting in, eure, in euer Dashboard, in die Dashboard Wallet bekommt, könnt ihr auch an der Börse handeln. Ihr wärt aber blöd und ihr wärt dumme Investoren, wenn ihr das machen würdet. Man kann natürlich mal 10 Coins mal ausprobieren, funktioniert das? Wenn ich das an der Börse einstelle zum Kauf, haut das hin. Das kann man mit den Coins, die man aus dem Meeting bekommt oder hat danach Coins erworben, kann man das machen. Ich persönlich bin natürlich ein intelligenter Investor und strategischer Anleger. Ich möchte die Wertentwicklung, ja, die kommen wird, weil einfach die Strategie dafür passt und weil ihr mitgehen werdet, werden wir natürlich keinen Euro-Verlust machen, sondern ich möchte so dem höchstmöglichen Kurs mal über das Thema Coins veräußern, nachdenken. Aber mir ist am liebsten, ich kriege Coins durch das Meeting und das kriegt ja solange keine Secure Secure-Boxen da sind, jeder und kann diese Coins veräußern, wenn ich das möchte. Ja? Ich versuche natürlich meine Coins dann zu veräußern, wenn der Kurs am höchsten ist alles andere interessiert mich gar nicht und es ist am Ende so, wenn wir über ein Invest reden, dann sind kluge Investoren Menschen, die Geld investieren, was sie aktuell nicht brauchen. Und darum spielt es keine Rolle, ob bei so einer strategischen Ausrichtung äh, eure Coins drei Monate, sechs Monate oder neun Monate dort im Dashboard sind und ihr die Coins aus dem Meeting veräußern könnt. Ich werde es nicht tun, aber das muss jeder dann selbst entscheiden. Okay, ähm, zum Thema ja, automatische Auszahlung kommt, Crypto, Crypto Messenger kommt. Ähm, es wird, also Es war schon die Rede von anderen Auszahlungsmöglichkeiten. Aktuell, sobald die Verifizierung am Start ist, die neue, geht es darum, dass wir auf ADV payer auszahlen können und es sind gerade andere modelle in der abwicklung die noch dazukommen, aber da kriegen wir erst die info wenn die auch angebunden sind und wir die dann sofort nutzen können vorher nicht ja ähm, was gibt es noch zu sagen homepage in 14 sprachen das wird natürlich den wenn wir darüber reden, dass wir Geld verdienen wollen, wir sind ja hier auch unter anderem in einem Network. Und im Network verdient man Geld, weil man als Empfehlungsgeber Provisionen bekommt und das bis in die elfte Ebene. Und wenn wir eine Homepage haben, die in 14 Sprachen, Freunde, in 14 Sprachen da draußen verschickt werden kann, beworben werden kann, dann habt ihr natürlich mega Vorteil, weil Leute aus China, Thailand, Polen, Indien, Tschechei, Slowakei, weiß der Geier wo, könnt ihr sofort darauf zugreifen. Und auch da werden sich bei euch der eine oder der andere Partner äh, einfach registrieren, anmelden und arbeiten. Weil die Menschen warten drauf. Ja, Zurzeit gibt es nicht so viele Sprachen. Und wir haben nur drei. Und das merkt man. Ja, da ist alles noch so ein bisschen verhalten. Sobald die Homepage in 14 Sprachen am Start ist, dann ist natürlich eins, dann gibt es eine ganz andere Duplikation, weil die Menschen das Thema besser verstehen. Und ja, da sind dann natürlich viele andere Dinge auch in anderen Sprachen. Und durch die Ländereröffnungen, die hier auch eine sehr große Rolle spielen, wo extra jetzt jemand äh, ja, angeheuert wurde nochmal, der Name ist Axel Steen, ist ein bekannter Networker, der sich im Ausland niedergelassen hat, sprich in Asien und dort für die Geschäfts- oder für die Ländereröffnungen zuständig ist. Also sehr gute Ausrichtungen für uns, für die nächste Zeit. Ich gucke mal, Heiko, gibt es Fragen, die ich beantworten kann? Willi schreibt, ich, er ist auf den Philippinen und ja, auf den Philippinen, das ist schon im Gespräch, da kannst du schon voll Vollgas geben und da würde ich auch nicht mehr so lange warten, weil zurzeit ist es so, die Schnellen fressen die langsam. Ja, also wir haben hier, um das auch mal klar sagen zu können, schon Schecks jetzt einfach nur Prämien. Ja, wir reden von Prämien, nicht von der verdienten Provision. Wir haben ein Red Diamond, da waren 5 Millionen drin, das ist der Elias Pape. Herzlichen Glückwunsch nochmal Elias, falls du mich hörst, auch zu deinem Rang voller Respekt sage ich das, denn äh, ja, da stehen auch 100.000 Euro Prämie an. Und du hast ja vorher schon 38.000 Euro Prämie verdient. Das sind 138.000 Euro nur Prämie, nicht Provision. Und was kommt noch dazu? 100.000 38.000 Coins der hat 138.000 Coins in seiner Wallet und jetzt könnt ihr mal 10% im Jahr rechnen, was er alleine am Meeting hat und du brauchst dafür nur 5 Diamonds, der Gruppenumsatz kommt sowieso von allein, da kannst du dich nicht gegen wehren weil Coin ist einfach eine Größe geworden und wir sind gerade erstmal drei Monate ja, so in diesem Markt am Arbeiten und es fängt erst an. Wir sind mittlerweile, um mal auf ein paar Zahlen einzugehen, äh, bei 115.000 Partner. Davon haben über 80.000 auch Pakete, also Business-Pakete gekauft. Das ist mega. In so einer kurzen Zeit, da kenne ich kein Unternehmen, wo das so ist. Da träumen andere von. So, was geht's noch weiter? Heiko hat sich heute die Mühe gemacht. Heiko, ich nehme mal deine, deine Aufzählung zur Hand. Denn äh, was auch noch vorgestellt wurde, war mal die Auswertung vom Support. Weil viele meckern, natürlich, es läuft nicht gleich alles rund. Ja? Darum arbeiten die ja an Möglichkeiten, dass der Support einen Automatismus bekommt, damit wir eine ganz andere Geschwindigkeit hinbekommen. Aber Leute, bei 115.000 Partnern, jeder hat mal eine Frage und da sitzt nur ein kleines Team. Du kannst nicht von Anfang an 100 Leute für den Support einstellen. Das funktioniert nicht. Auch in dem Bereich muss man als Unternehmen wirklich organisch und natürlich wachsen. Das geht nicht anders. Und ja, das versteht der eine oder andere nicht. Und für die Partner, die sagen, ach ja, das dauert mir alles zu lange, dann Freunde, lehnt euch zurück. Zieht euch mal aus diesem Geschäft hier ein Stück weit wieder raus. Lehnt euch zurück, bis alles perfekt ist. Und dann könnt ihr wieder Vollgas geben. Es ist dann natürlich die Gefahr, dass der Kost bei über 50 Euro liegt. Okay, aber das ist doch scheißegal. Wir wollen doch sowieso eine andere Richtung. Dann hast du eben schon mal eine kleine Summe verpasst. Aber oh, ist egal. Vollgas dann gibst du eben, weil weiter vollgas, wenn das hier mal alles läuft und wenn die besten Leute im Network bei den anderen schon drin sind. Das ist doch nicht schlimm. Aber die Entscheidung kann jeder für sich frei treffen. Wir werden die PLC Group AG, die Strategie und alles was dazugehört gehört, mit, also wirklich zu 100% unterstützen. Denn ich weiß, dass die Ausrichtung nur in eine Richtung geht, ein erfolgreicher Börsenstart am 30.03. und dann den Kurs halten, den Kurs steigern. Dafür gibt es bestimmte Steps, mit denen gearbeitet wird. Da sind viele gute Partner, Teams weltweit aus dem Börsenbereich äh, bei uns, die mit uns zusammenarbeiten und sich da professionell auskennen in diesem Bereich. Ja, von daher kann es nicht schief gehen, das geht in die richtige Richtung. Mein Vertrauen ist zu 100% bei der poc Group AG. Ja, äh, wir waren gerade bei dem Thema Support. Also, der Support wurde mit 84% positiv bewertet. Und ja, es gab auch 16% negativ, was natürlich verständlich ist, wenn bei so einer Vielzahl von Anfragen Einige Anfragen nicht beantwortet wurden, aber wir versuchen ja parallel hier in den Chats zu helfen. Wir versuchen durch unsere persönliche Nähe zum Management, euch zu helfen, versuchen Fragen zu klären. Wenn es Probleme mit der Homepage gibt, mit euren Wallets, haben wir bis jetzt immer geholfen. Und das nicht nur bei uns, auch alle anderen Teams geben alles und probieren und machen und tun. Was mir auf dem Event besonders aufgefallen ist, dass äh, wir nicht mehr diesen Teamgedanken haben, hier ist das eine Team, hier ist das andere Team, sondern dass wir wirklich zu einer Familie zusammenwachsen. Wir alle sind Platincoin und werden mit richtigen Power, richtig Dampf machen und mit richtig Kraft, liebe Freunde, den Vertrieb nach vorne treiben und somit die komplette AG, die PLC Group AG, damit wir die richtigen Ergebnisse haben. Ja, okay. Äh, der nächste Punkt. Aktuelle Standorterweiterungen. Zum Beispiel äh, gibt es aktuell eine Neueröffnung in Dubai. Das bedeutet, auch da haben wir jetzt äh, einen neuen Firmensitz, wo wir Aufgrund der Ausrichtungen, also wir haben auch ein Finanzprodukt, was für uns gerade ähm, erarbeitet wird, also das Finanzprodukt ist schon fertig, bedarf aber einiger Prüfungen noch und genau für solche Sachen sind eben andere Standorte notwendig, sodass wir weltweit gut aufgestellt sind, das heißt nicht, dass andere Standorte geschlossen werden, die bleiben aber die Strategie des Unternehmens erfordert es, mehrere Standorte aufgrund der rechtlichen Ausrichtungen weltweit ähm, einfach einrichten zu müssen. Ja, das geht nicht anders, da wären wir schon quasi zu gezwungen. Okay, ähm, ja, von daher soll es das erstmal von meiner Seite zumindest gewesen sein. Das ist das, was ich euch aktuell mitteilen kann und ihr dürft nicht vergessen, wir haben morgen mit dem Heiko das nächste Webinar. Wir haben am Mittwoch mit Thomas Engler das nächste Webinar. Wir haben am Donnerstag mit Elias Pape ein Webinar und wir haben am Freitag mit Heiko und Alex Reinhardt das nächste Webinar. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wir werden in den nächsten Webinaren immer wieder den ein oder anderen Punkt nochmal ansprechen. Da freue ich mich schon drauf, weil wir sind jeden Tag mit dem Management im Gespräch. Die suchen die Nähe zu uns, Fragen ab, was es für Fragen in der Community gibt und wenn man die schon beantworten kann, macht man das natürlich. Es gibt viele strategische Gründe, manche Fragen noch nicht zu beantworten und damit noch ein bisschen zu warten, aber wir werden euch hier komplett auf dem Laufenden halten. So, dass keiner sagen kann, das habe ich nicht gewusst. Ja, das wollen wir nicht mehr. Auch hier gibt es starke Verbesserungen. Es wird einen Zusammenschnitt geben vom Unternehmen selbst zu dem Event. Und es wird natürlich ein Newsletter vom Unternehmen selbst geben, wo die äh, News einfach nochmal aufgearbeitet wurden und ihr das dann vom Unternehmen selber an der Hand habt. Ja, dann freue ich mich einfach. Heiko, hast du noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe? Dann ruhig raus damit und lass deine ja. Energie freien Lauf. Das ist alles wunderbar. Ähm, ich glaube, mal, das ist natürlich Euphorie pur. Alleine der Messenger ist einfach so genial, also echt so genial. Leute, überlegt, was wir für Zielgruppenerweiterungen haben. Wir können heutzutage mit Menschen, sage ich mal, dieses Thema bereden, die über 18 sind. Mein Sohn nutzt seinen Messenger ist 16. Das heißt, wir haben gerade Zielgruppenerweiterungen gemacht, wo wir 100% eine, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und das ist eigentlich wieder so eine Strategie, wo man sagt, ähm, es ist Wahnsinn, also was, an was da alles gedacht wird. Ähm, ich finde es phänomenal und ähm, es wird noch ganz, ganz viele weitere Sachen geben. Ich freue mich morgen auch vor allem auf die Ehre am Freitag mit Alex Reinhardt wenn dort alle weiteren Fragen beantwortet werden. Äh, ich denke mal, Dirk wird am Freitag auch da sein. Vielleicht kriegen wir es irgendwo hin, dass wir schon den Messenger live vorführen. Mit Alex, mit Dirk, meiner Wenigkeit. Vielleicht machen wir auch einen Dreierkorb, wir werden mal schauen. Und dann denke ich, passt das. In dem Sinne würde ich sagen, Dirk, lass uns Feierabend was können wir tun? Wir können rausgehen und in die Welt und Platin-Coin vertreiben. Und in dem Sinne, euer Heiko. Ja, danke Heiko. Das ist natürlich nochmal eine, eine top Ansprache gewesen, gerade wenn es um das Thema, <lacht> genau Heiko, da sind wir stolz drauf, haben wir auch lange für gearbeitet, aber die nächsten Ränge folgen auch bei euch, denn wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich gerade jetzt ähm, die letzten Paketkäufe gerade mal gebucht werden. Es wurde ja noch gar nicht alles gebucht, weil man es gar nicht geschafft hat. Dann die Kreditkartenzahlungen werden jetzt nach und nach gebucht. Hier kommt Umsatz rein, Freunde. Ohne Ende. Die ganzen PayPal-Zahlungen werden ja wie Kreditkarte gehandelt. Also wir haben auch die nächsten Wochen äh, einfach die Umsätze, die noch eingebucht werden, das heißt Provision, uns geht's gut und das vor Weihnachten. Das bedeutet aber auch, dass viele Partner in den Rängen noch steigen werden und die Arbeit geht ja weiter und Lasst uns einfach auch zusammenarbeiten, lasst uns helfen. Wir stellen eine, also auch eine, wie eine kleine Roadtour zusammen für unsere Workshops da draußen. Workshops sind wichtig, wir haben das gemerkt und werden auch gerne angenommen. Ja, in dem Sinn... Noch, war, ganz äh, kurz. Ja. Um. Also auch hier nochmal, ihr habt, du hast ja recht, na eben, die Karten sind ja alle noch gar nicht gebucht, das heißt, die Ränge schießen hoch. Ähm, auch an der Stelle, ihr habt es gesehen, bei der ersten Ehrungsrunde, ey, die Bühne war voll mit Rang Pro. Und das sind Menschen, die ihren ersten Rang erreicht haben. Sapphire. Wenn ihr gesehen habe, bin ich bald vom Glauben abgefallen. Sapphire ist ja in diesem System einer der Ränge. Warum? Weil es einfach zeigt, ich habe zwei Jets. ich habe also zwei aktive Beine und die sind Voraussetzung für alles andere und wo ich das gesehen habe, war ich so mega stolz, was da überhaupt an Menschen schon nach so kurzer Zeit äh, in die Ränge gelaufen ist und wenn man jetzt noch sieht, dass die ganzen Kartenbuchungen nicht drin sind, das heißt, da waren noch viele Menschen, die hätten schon den nächsthöheren erreicht, das ist einfach genial das ist einfach genial und im ähm, ich freue mich auf morgen. Perfekt, Heiko. Ich lasse zum Schluss nochmal das Video ablaufen, die kleine Zusammenfassung, die ich heute zusammengeschnitten habe. Und Lasst euch inspirieren, schaut es euch nochmal an. Und in dem Sinn an alle einen schönen Abend und bis morgen, übermorgen oder überübermorgen oder spätestens am Freitag mit Alex Reinhardt. In dem Sinn für alle einen schönen Abend. Ja, hallo Freunde, jetzt geht's in die Convention Hall.